Ach so. Guten Morgen. Ich sehe meine YouTube-Statistiken und da sehe ich, dass der Anteil der Handynutzer immer mehr zunimmt. Bei Hanna auf dem Kanal gibt es sogar mehr Handy als Computernutzer und das verwundert auch nicht. Die Handys werden immer größer und schneller und können auch problemlos heutzutage Videos wiedergeben. Die Kosten für mobiles Internet gehen auch seit Jahren zurück und ausgestattet mit einer Flatrate kann man quasi den ganzen Tag ja, den Kopf unten haben und ist ja, verbunden mit der Welt. Machen wir uns nichts vor, das ist einzigartig in der Geschichte der Menschen, das ist wunderbar und ich liebe diese Konnektivität und dieses Zusammenrücken der Welt. Da es uns jetzt nun schneller ermöglicht äh, ja, uns gemeinsam auszutauschen, damit die geistige Evolution auch vorangetrieben wird. Mobiles Internet ist wunderbar, aber sind wir nicht mehr als unser virtuelles alter Ego? Gibt es nicht auch Dinge die wir losgelöst vom Internet erleben sollten? Gibt es nicht Phasen wo die Beeinflussung durch Nachrichten, Tweets oder telefonische Erreichbarkeit die Lebensqualität mindert? Ich denke die gibt es. Aber wenn wir dann trotzdem das Handy in der Hand haben und äh, ja, darauf schauen, obwohl es eigentlich in der Situation selber gar nicht gewollt ist, dann müssen wir eben auch davon sprechen dass wir einer Art Handysucht unterlegen sind und dass das durchaus gegeben sein kann. Nicht falsch verstehen, wenn ich beim Arzt warte oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, an der Kasse im Supermarkt auch warte, dann finde ich es durchaus legitim seine Zeit für sich persönlich subjektiv besser zu nutzen, bewusst zu nutzen. Das kann Unterhaltung sein, das kann Information sein, das kann Inspiration sein. Ne? Auch wenn es natürlich schon ein wenig suspekt anmutet, wenn fast die Hälfte der Bus- oder der Straßenbahngäste ihren Kopf nach unten auf das Handy gerichtet haben. Aber davon zu sprechen, dass dies krankhaft sei, das geht mir zu weit. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter und die Technologisierung ist ein Teil davon. Und wir wissen ja auch nicht immer was die Menschen nun gerade auf dem Handy schauen. Vielleicht ist da ein Arzt der seinen Kollegen in Brasilien gerade wertvolle Tipps gibt oder ein Handwerker der in einem Holzforum einen anderen Menschen bei seinem Gartenbauprojekt hilft oder ein junger Mensch der sich außerhalb seine, äh, seines auf Fleischkonsum konditionierten Bekanntenkreises heimlich Veganvideos reinzieht. Das ist alles aus meiner Sicht positiv zu beurteilen und es wäre falsch zu sagen dass die massive Handynutzung per se krankhaft ist. Das sind Aussagen von Menschen die nicht bereit sind im Fluss des Lebens zu leben, die zwar davon reden eins zu sein mit der Natur, aber die nicht erkennen dass die Informationsgesellschaft auch zu unserer Natur gehört. Weniger der physischen, aber unserer geistigen Natur, aber wenn man zusammen mit einem Menschen Redet dann ständig auf das Handy zu schauen, wenn es piepst und, äh, und wenn man nicht gerade in Arzt Bereitschaft ist, ne, äh, da fängt es dann natürlich doch an irgendwo auch bedenklich zu werden. Ich will hier also nicht generell Handy und Internet dramatisieren wie sehr viele Bewusstheits Youtuber und ähnlich wie ja, die fanatischen Veganer zu fanatischen Anti-Smartphone werden. Und das obwohl ich das selber relativ bequem machen könnte, da ich selber bewusst kein mobiles Internet an meinem Handy habe, sondern nur diese WLAN Funktion, ähm, aber wenn ich darüber nachdenke und die vielen Vorteile sehe, dann möchte ich das Handy und dessen exzessiven Konsum nicht per se als schlecht darstellen. auch gerade noch einmal verwiesen auf den Punkt unserer geistigen Natur. Wir selber sehen uns. Als Materie. Wir sehen uns nicht als Energie, obwohl wir Energie darstellen. Unser Gehirn ist ein, ist, ein, oder unser ist ein riesiges neuronales Netz und neuronale Netzwerke spielen auch beim Computer eine große Rolle, gerade in der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Wir tun das jetzt alles noch voneinander separieren, wir als Mensch und die Technik, aber ich würde mich nicht hinstellen und sagen dass dies richtig ist, dass dies gut ist, vielleicht sind wir alles eins. Man könnte das ja annehmen, wenn 99,9999% alles Energie ist, dann ist jede Technologie, Technologie die hergestellt wurde, dass sie zu gleichen Anteilen Energie wie wir selber. Und warum sagen wir dann ja wir sind die Natur aber die Technologie nicht. Es ist zumindest ein Thema was vielleicht auch ein eigenes Video bedarf. Ich wollte es nur mal kurz anreißen, dass ich eine gewisse demütige Haltung habe. Es kommt bei der Handynutzung wirklich auf die bewusste Nutzung an. Wenn ich in einem 70€ Euro teuren Konzert stehe und nichts wirklich von dem Konzert mitbekomme weil ich im Dunkeln wackelige Videos mit meinem Handy aufnehme die ich mir dann eh nie wieder anschaue, dann ist das ein Fall von Sucht, von Abhängigkeit und irrationalem Handeln. Unbewussten Handeln. Andererseits ist es natürlich auch ein Segen für viele Soziopathen und von Angst geprägten Menschen die unter realen Umständen nie mit Menschen freiwillig kommunizieren würden und könnten. Sie können die Kommunikation mit anderen aber per Internet langsam aufbauen und sich quasi selber therapieren. Sie kommunizieren dann im zum Beispiel, öffentlichen Raum mit anderen Personen, auch wenn dies nur auf ihrem Handy ist. Aber wir rücken dadurch zusammen. Aber man sollte das eben auch nicht nur positiv sehen, äh, ja, weil man, weil man erkannt hat, dass zum Beispiel einige Menschen übertraumatisieren, so wie ich das jetzt erkannt habe. Ich habe jetzt sehr viele Videos, negative, zu, äh, negative Videos zu Handy gesehen und die Menschen übertraumatisieren. Und man hat so das Bedürfnis, zumindest bei mir ist das äh, so, einen, einen Gegenpol zu bilden. Aber natürlich trifft die Kritik auch einen Kern, äh, der, der wirklich kritisch gesehen werden muss. Zum Beispiel ein massiver Nachteil der, der allgegenwärtigen Verlockung des Internets ist das Prokrastinieren also das Aufschieben von wichtigen Dingen. Da wird eben nochmal schnell Facebook gecheckt und Youtube Nachrichten beantwortet und, äh, ja, und dann das ein oder andere Video geschaut wo man dann von einem zum anderen kommt und, so weiter. und man versackt im Internet und verliert ein wenig das Zeitgefühl. Und damit sinkt dann auch die Selbstregulierung und die Bewusstheit innerhalb des Tages, von der ihr ja, ja wisst dass ich da sehr viel halte. Aber dafür habe ich einen Bombentipp für Euch, gerade für die Menschen die schon selber merken ja, dass sie die, die Handynutzung schon etwas übertreiben. Stellt Euch eine permanente stündliche Erinnerung auf dem Handy ein, die, die Euch fragt stündlich was ihr gerade tut und wollt ihr das wirklich auch tun. Und die Frage beantwortet ihr jedes Mal ernsthaft mit Nachdenken nicht automatisiert. Einerseits werdet ihr dann beim Beantworten der Frage euch bewusst was ihr tut und ob ihr das wirklich wollt das jetzt zu tun und andererseits erkennt ihr auch wunderbar wenn euch die Frage irgendwann auf den Geist geht während ihr gerade stundenlang am Handy surfen seid, dass ihr süchtig seid. Denn wenn man nicht mal die 10 Sekunden Zeit aufbringt über eine aktuelle Tätigkeit bewusst zu rekapitulieren dann hat man ganz klare mentale Selbstregulierungsprobleme. Gerade ich als hauptberuflicher YouTuber falle zwar nicht unter die Handysucht, aber dieselben Probleme sind ja auch am Rechner zu beobachten. Das Internet ist ja das Problem, nicht das Handy. Da mal was checken, sich dort mal was reinziehen und so weiter. Da habe ich für mich persönlich äh, seit äh, vielen Monaten ja, ganz Oldschool einen terminierten Zeitplan pro Tag aufgestellt, ähm, ja, weil ich mit der Gefahr des Prokrastinier äh, Prokrastinierens äh, durchaus bewusst geworden bin, ähm, indem ich wirklich mich ganz bewusst für etwas entscheide, was ich tue zu einer gewissen Zeit und eine gewisse Zeit lang. Zum Beispiel äh, jetzt über einen halben Jahr ist das so, dass ich eine Stunde Arbeit an einem Projekt außerhalb von YouTube mache. Eine Stunde, stell ich mir Wecker, also Wecker äh, Handy. Und dann mache ich eine Stunde mindestens. Ne? Ähm, ja, war das mein, mein nun fertiggestelltes Buch Vegane Welt mit wenig Geld. Mal oben noch das Video. Und nun mein großer Meditationsvideokurs. So, dann täglich 2 Stunden Literatur lesen da war im Garten oder im Bett und dann vertiefe ich mich da ganz ganz strukturiert auf dieses Buch, ganz bewusst auf dieses Buch. Und jedes Buch, gerade weil ich ja nur Sachbücher lese, äh, gibt dir ja neue Informationen, neue Inspirationen, äh, andere Sichtweisen und das mache ich ganz bewusst 2 Stunden am Tag. Und dasselbe kannst du eben auch, wenn du jetzt zur Schule gehst, dann äh, gerade die Schule die ist voll mit sozialen Kontakten. Ja, dann brauchst du das Handy im Endeffekt nicht bis Du wieder nach Hause gehst. Ähm, wenn, du von der, äh, oder wenn Du von zu Hause arbeitest, wie zum Beispiel Hausmann oder Daytrader oder was auch immer, äh, dann fokussiere ganz klar auf bestimmte Tätigkeiten die Du zu tun hast und schaue dabei nicht aufs Handy. Das komplette Ausschalten muss jetzt nicht unbedingt sein wie man jetzt erreichbar bleiben möchte für Telefonate, aber kann manchmal natürlich durchaus gerade bei sehr gefährdeten Menschen auch noch eine zusätzliche Hilfe sein. Einfach ganz klar Zeitspannen oder Tätigkeiten bewusst fokussieren die man macht, ohne dass man dann aufs Handy schaut oder das Internet nutzt. Das Internet ist ein wunderbares Werkzeug, aber Unternehmen haben die Möglichkeiten des Internets erkannt und welche enormen Kundenbindungsmöglichkeiten dieses offeriert. Da ist eine Neue Art der Bewusstheit vonnöten sich diesen Gefahren auch zu stellen und darum soll es heute in dem Video gehen. Handy und das Internet sind tolle Erfindungen absolut wichtig für ein gemeinsames Zusammenrücken und eine, eine große Gemeinschaft als Weltenbürger, aber achte darauf ob ihr wirklich immer gerade das macht was ihr mit klarer Bewusstheit auch tun wollt. Ihr wollt zu so 100% im virtuellen Raum leben? Wunderbar wenn es das ist was ihr unter Abwägen, Abwägung aller Euch zur Verfügung stehender Informationen tun wollt. F vielleicht seid ihr behindert und könnt nur die ganze Zeit rumliegen und Eure Familie hat Euch den Rücken gekehrt. Da kann es unter Umständen und Abwägen der persönlichen Präferenzen durchaus sinnvoll sein, äh, bei allgegenwärtig im Internet verbunden zu sein, weil ihr Euch dort einen, einen Freundeskreis aufgebaut habt. Äh, mit dem ihr ja, indem ihr euch austauschen könnt, mit denen ihr zusammen in einem ja, Literaturkreis debattiert, in, in einem Ego-Shooter gemeinsam andere Menschen, virtuelle Menschen umbringt oder in Diskussionsform über Moral philosophiert. Das ist alles gut, wenn es das ist, wofür ihr euch bewusst entscheidet. Die große Gefahr des Handys und des Internets ist die Unbewusstheit, das Automatisieren. Da passt bitte auf und das ist auch die Message des heutigen Tages von mir. Ihr könnt quasi alles tun was ihr wollt und was im rechtlichen Rahmen ist, aber bitte bewusst hinterfragen ob es wirklich das ist was ihr tun wollt. Ich wünsche Euch noch einen wunderschönen und bewussten Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.